Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Ich drück immer die falsche Taste, weil ich das Ding verkehrt rumhebe. Haupte. Wir kämpfen gegen die Matrosen, da sollte Pisa Knosp in der ersten Reihe relativ gut sein, denke ich, hoffe ich mal. Außer der spielt irgendwie random Scheiße. Macht er nicht. Finde ich gut. Fähigkeit gibt es auch nicht, das heißt ich muss keine Angst haben vor diesem äh, Spezialskill, den Tentox oder Tentacher haben, dass wenn ich Life Points absorbierende Fähigkeiten benutze, ich mich stattdessen selber auch noch schade, weil da kann man mit Egelsamen echt eklig reinrennen. Da es hier keine Fähigkeiten gibt, ist es zum Glück sehr ausgeglichen, was ist schon ein bisschen unfair, aber hey, die wollten das ohne Fähigkeiten, mir ist das egal. Jo, mal gucken, ob der überhaupt noch überlebt so lange. Doch, der überlebt es sogar. Und ein Tackle wegen AP, aber ich glaube nicht, dass es wirklich nötig wäre. Aber es reicht schon. So. Tentacha ist weg. Ich krieg EP, Rest kriegt EP. Capodo Level Up sogar. Schick. Jo. Ist verloren. Top. Ich will das Fukano haben. Auch wenn ich schon Fukano habe, ich will ein Fukano haben. Wow, wow, wow, wow, wow. Hier geblieben. Jetzt ist hier das Radfahrts reingerannt. Oh, zum Glück nicht. Ähm, ich gebe ihm mal eine sonana aber das macht den Fang ein bisschen schwieriger halt. Geht doch. Das könnte sogar reichen wegen dem Fabelhaft. Nicht genug, aber ist okay. Wir kommen voran, sehe ich. Okay. Ich wollte noch den Controller wechseln, das habe ich vergessen. Diesmal kriege ich dich. Bam, badam, bam, bam, bam, bam, bam. <lacht> ich habe Freude an der Musik, merkt man's? Nicht wirklich, oder? Das war zu schwach. Das geht wirklich viel besser, wenn man so hoch wirft einfach. Sehr gut. Ich muss mir nachher halt ein paar Bälle kaufen gehen, aber das ist okay. Epi gibt's nicht wirklich viele, aber ich krieg mein Pummelhof. Cool. normal Normalfee, wusste es doch. Ich bin mir eben nie ganz sicher, was wurde jetzt zu Fee und was nicht. Das ist echt ein bisschen ein Problem. Wobei meistens ist es eigentlich klar. Nicht immer. Okay, das heißt, ich kann im Dungeon einfach mal stehen bleiben. Dann gucken, wenn es ein bisschen dreht, bin ich in der Nähe. Wenn es ganz schön dreht, bin ich genau vorne dran. Gibt es Double? Nein, gibt's nicht. Mann! Wieso gibt's keine Doubles mehr? Voll Kacke. Okay, wir sind im Nachteil vom Typer. Aber ich könnte sogar hinkriegen, aber ich will nicht. Ja, komm, geh rein. Das passt schon. 30. Ich habe hier unten meine PC-Leistung etwa, wie lange, wie viel er braucht beim Arbeiten und so. Das ist voll okay, 30% ist gut. Geowurf. Yo, als ob. Ich vergesse immer, ob Geowurf Anwender oder Gegner als Wert nimmt. Ich guck mal kurz. Das Angreifen. Also macht es 19 Schaden. Das der Gegner hat etwas um die 40 bis 45 kp. Stabil. Och nein. heute oh, hätte ich da genau mittig stehen müssen. Kriege ich doch niemals hin. Egal. Haben wir halt zwei Einzelkämpfe. Wäre aber ein cooler Doppelkampf gewesen. Mit Glumanda und Knofenser. Ja. Ist egal. Nein, ich will... Ich habe gesagt, ich will rüber. Komm jetzt Controller. Bitte. Auf Glutexo. Schade. Also mir macht es weh, wenn ich das mache. Aber wir können ihn verbrennen. Das ist gut. Ich hoffe, wir kriegen da recht viel Damage raus. Ist so in etwa das, was ich wollte? Yeah. Woo. Tja, scheiße. Huh? Unglaublich. Immer diese Jugend. Wow. Da ist es Shiggy. Okay. Ich weiß, dass ich bei Glumanda 50 gefangene Pokémon brauche. Bei Shiggy wahrscheinlich würde ich jetzt sagen 100. Und ja, man kann auch die Starter alle wild fangen. Ich weiß wo, aber ich habe es erst später rausgefunden und ich will es nicht unbedingt so machen. Ich dann keine Angel? Okay. Wir gehen mal kurz gucken, ob ich eine Angel kriege. Hallo. Ja. Yep. Okay. Äh, das heißt, ich kann... Was soll das? Ja, so. Das heißt, ich kann Shigi direkt ins Team nehmen. Immer die falschen Tasten. Da unten ist Shigi. Für Karpador. Und dann gehen wir mal ganz schnell heilen. Endlich. Ja, da war ein alter Typ. Da ist ein Angler. Okay. Haben Sie das meist jetzt wirklich ins Boot? Ich mach mal das mal so. Da habe ich vielleicht ein Bild davon. Wenn es nichts besseres als äh, Thumbnail gibt. Boah, sorry. Du, ja, ich weiß, gut. Boah, guck mal, wie ernst ich gucke. Du bist, ja, doch, gab's. Gibt's nicht mehr, seit der Feen-Typen reinkam, glaube ich. Entweder der Feentyp oder eine Änderung im System. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber vorhin war es Krypok und Banett, die denselben Typ verteilt haben. Aber ah, du bist ja immer noch hier. Aha. Okay. Das Problem ist, der Typ macht das seit 20 Jahren. Will ja nichts sagen. Mhm. Ich würde gerne mal gucken, was ich verkaufen kann. Mal so nebenbei. Der ist nichts. Das ist ein Scheiß. Das ist was wert. Hier, nimm. Kann ich das Dumpfusil eigentlich verkaufen? Nein. Dich brauche ich nicht. Ich habe nachgeguckt, das ist nicht mal was wert. Ich habe es im Internet nachgeguckt. Das Item ist wirklich gar nichts wert. Scheiß drauf, komm weg damit. Die Perle gibt 1000. Verkaufen, verkaufen wir. Ich sehe gar nicht, wie viel Geld ich habe. Fast 31.000 jetzt. Gut. Die sind auch nichts wert. Die geben jeweils 10, egal was für eine Stufe sie haben. Mhm. Ich behalte den Schutz nicht. Komm, scheiß drauf. Schutz brauche ich nicht. Denke ich mal. Gut. Ja, ich würde gerne nicht verkaufen, aber kaufen. Und zwar ein paar Superbälle. 106 kann ich mir kaufen. Oh, das wäre schon cool. Ich guck mal zuerst, ob ich was anderes brauche überhaupt. Momentan nicht. Komm, scheiß drauf. Moment, wie viele Pokebälle gäbe das? Drei oder da Scheiß drauf, komm. Durch. gibt noch 10 Pro Gut. Nein, ist okay. Ciao. Dann habe ich ein bisschen was zum fangen. Und das sollte eigentlich auch was hinhauen. Hoffentlich. Da ist der Pokémon-Fanclub in einem von den beiden normalerweise. Ich glaube, der links war's. Okay. Ah, das ist Patte. Den habe ich sogar hochgezogen, um meinen living Deck in Ultrasonne zu machen. Ja gut, das ist... Offensichtlich. Ähm. Hallo. Ja, ich habe auch 100 gefangen. Ich bin voll cool. Ja, natürlich bin ich hergekommen mit einer... Okay, die Bilder sind wirklich schön. Ich hoffe, wir können die noch nachgucken. Ja, das ist immer noch dasselbe Text. Ja. Mhm. Okay. ich wollte ein Fahrrad. Ich es gibt glaube gar kein Fahrrad hier drin. Gut. okay hallo europe Irgendjemand von euch was intelligentes zu sagen nein das nicht ja okay und du gut so wir gucken mal kurz das neue item an dem fall wenn ich das schon habe das ist wahrscheinlich hier drin War das für mich? Okay, jetzt war für mich. Die Jacke finde ich aber cool. Die gefällt mir von der Farbkombi echt gut. Und das ist nicht übertrieben Pikachu. Die Hose lasse ich lieber auf blau. Die Schuhe gefallen mir auch lieber in das schwarz-rot. Ah, Moment. Mhm. Ich lasse mal so. Gut. Jetzt habt, ihr alle zuges Jetzt habt ihr alle zugesehen, wie ich einen, als 10-Jähriger mein T-Shirt wechsle. Super Fanclub ist das. Hallo. Jo, voll cool. Also hier sollte man nur reinkommen mit Surfer. Ne, mit Zerschneider natürlich. Hallo. Ja, ist Orania City. Irgendwie den Strauch zerschneiden. Jo, kriege ich schon hin. Ich weiß. Dankeschön. Gut, dass ich dir den Hinweis geben, aber du bist dann werden Schiff mit einem. Okay. Ja und dann willst du vielleicht tauschen? Nein. Du lässt Briefe austragen. Okay. Wir können mit der MS nicht fahren, das weiß ich, weil sie haben aber ein Easter Egg drin, sobald ich surfen kann. Das habe ich gehört. Ich habe mich nicht wirklich über das Spiel informiert, ich wollte halt sehr viel selber angucken. Äh, das Problem ist halt, ich kenne die Map auswendig. Ich kenne das Spiel mehr oder weniger auswendig. Es wird schwer, nichts rauszufinden darüber. Weißt du, was mir in Route 11 gefällt, dass jetzt das zwei Gleichzahlen, das wirkt sich schön ordentlich. Ich bin nämlich selbst ein sehr ordentlicher Trainer, musst du wissen. Ja, natürlich will ich kämpfen. Mal gucken, was der einsetzt. Und wir sollten unsere Pokémon geheilt haben. Das heißt, in diesem Gebiet können wir richtig leveln jetzt. Dante, oh je. Rankenhieb natürlich. Okay, die sind schon ein bisschen stärker, sehe ich gerade von den Leveln her. Und... Ich glaube, ich sollte den mal einschläfern. Und was trinken. Übrigens werde ich, wie gesagt, keinen Living Dex machen, weil der ist zu aufwendig. Aber einen vollen Dex möchte ich schon haben mit den Alola-Pokémon. Außer Mew. Wegen dem Pokéball. Das ist halt, ja. Blöd gelaufen. Aber ich möchte auch die Alola form haben und ich weiß nicht, ob ich die mit, mit Pokémon Go rüberziehen werde. Weil es gibt die Möglichkeit, sie in diesem Spiel zu bekommen. Mit Tausch, das ist eigentlich gar kein Problem. Vielleicht muss ich dann einfach ein bisschen rausfinden, wo ich die finden kann. Ja, aber mal gucken. So, jetzt habe ich ihn ein bisschen in unter Kontrolle und kann mich langsam wieder regenerieren. Und wie... So. Okay, ich mache dem aber keinen Schaden irgendwie. Radfoss ist verdammt defensiv gebaut, merke ich. So, okay, solange der mir keinen Schaden machen kann, indem er schläft, wäre das schon mega von Vorteil. So, komm jetzt. Und Egelsam. Jetzt reicht ein Tackle und der ist weg, hoffentlich. Und sonst kriege ich noch mehr Leben geheilt. Das ist beides okay. So. So einfach geht das. Ah, mit einem Radfratzkind ein Radfratzlevel ist schon dezent assi. <lacht> ist okay. Jupp. Wir gucken das mal kurz an. Okay, das ist cool. Das gefällt mir jetzt wirklich, muss ich sagen. Ich glaube, Keksbonbons sind Spezialangriff. Wir machen gerade mal weiter. Dieser Samen braucht noch Stärke. Wobei es ein Spezialangriff halt auch wichtiger wird, denke ich. Deswegen hat er auch ein bisschen mehr. Ich, kann, ich kenne jetzt gerade die Movesets nicht auswendig. Aber es wäre wahrscheinlich schlauer, das Ding auch Spezial zu spielen. Hoffe ich jetzt mal. Gut, Ich mache das mal zwischen den Folgen Irgendwann sowas nochmal Jetzt lohnt es gerade meiner Meinung nach Nicht extra die Folge dafür zu ziehen Du warst mal Spieler Den haben sie wahrscheinlich rausgenommen Den Gambler kenne ich sogar noch Gegen den habe ich immer gerne gespielt Das war glaube ich die erste Begegnung mit Fukano Immer eigentlich so für mich mehr oder weniger ah, Hyp Traumato Hypnose die Weiterentwicklung Scheiß drauf. Nice. Okay. Aber voll gut, dass das geht. es geht, war da ja keine Bonbons mehr, also keine Bäre mehr aktiv. Das heißt, wir schmeißen zuerst mal eine, dann würde ich gerne den Ball wechseln auf einen Superball. Das war zu schlecht. Oh, zum Glück hat er noch gezählt. Der war echt gerade knapp am Kreis vorbei. Das wollte ich haben. Jawohl, das ist gut. Aber sobald ich halt einen Mondstein habe, wäre das noch besser. Das wäre was, was ich herausfinden könnte, wie die, wo ich Mondstein und so herkriege. Aber das machen wir nicht mehr jetzt. Lockparfüm. Okay. Äh, ich würde jetzt mal die Folge beenden. Vielleicht mal kurz die Bonbons verteilen. Und nächste Folge dann können wir hier ein bisschen trainieren. Das heißt, es gibt mehr Kämpfe nächste Folge. Wenn ihr das überspringen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Dann kommt Folge 14 für euch als nächstes in zwei Tagen. Ah, ansonsten Folge 13 mit den Kämpfen hier. Vor allem. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Satan. Alles gut mit Zucker. Cheerio!